Ich begrüße euch heute möchte ich mit euch über das thema flache erde sprechen beziehungsweise um den streit ob jetzt die erde flach oder rund bzw annähernd kugelförmig ist ich versuche euch zunächst einmal zu veranschaulichen wie diese debatte für mich wirkt Ich habe hier zwei Werkzeuge und aus meiner Sicht sind wissenschaftliche Theorien Werkzeuge, Denkwerkzeuge, die wir verwenden können, um unsere Erfahrungen zu interpretieren und, unsere, und unser Leben und unsere Umwelt zu verstehen. Hier habe ich einmal den Löffel, der repräsentiert das Kugelmodell der Erde und hier habe ich die Kabel. Das repräsentiert heute die flache Erde-Theorie. Die meisten Menschen werden in der Schule oder auch vielleicht in der Erziehung lernen, dass die Erde rund, kugelförmig ist. Sie bekommen den Löffel in die Hand. Und mit diesem Werkzeug ähm, gehen sie dann durchs Leben. Sie stellen sich die Erde ausschließlich als rund, als kugelförmig vor. Auch wenn diese Vorstellung nicht immer mit der direkten Erfahrung übereinstimmt. Wenn sie zum Beispiel in die Landschaft blicken und es erscheint ihnen recht flach. Oder wenn sie die Landkarte verwenden, um eine Adresse zu suchen, dann verwenden Sie vielleicht unbewusst sogar schon ein flache Erdemodell. Gut, dann gibt es einige Menschen, die irgendwann einmal über die flache Erde-Theorie stolpern. Zuerst vielleicht skeptisch sind, Später dann aber felsenfest davon überzeugt, dass die Erde nicht rund oder kugelförmig ist, sondern flach. Sie nehmen also den Löffel, den sie bekommen, schmeißen den weg und tauschen ihn gegen die Gabel ein, gegen das flache Erdmodell. Und dann beginnt der Schreit. Wir haben Menschen, die die Kuh, die fest davon überzeugt sind, dass die Erde nur eine Kugel ist und dass die Kugeltheorie die einzig mögliche und richtige Theorie ist, um sich die Erde vorzustellen. Und dann gibt es Menschen, die sind davon überzeugt, dass die flache Erde-Theorie die einzig richtige Theorie ist in Bezug auf die Form der Erde. Und dann beginnen die zu streiten. Mir ist es noch nicht ganz klar, warum diese beiden Gruppen so so stark versuchen, die jeweils andere Gruppe von ihrem Modell zu überzeugen. Sie könnten ja auch den Standpunkt einnehmen, okay. Ich esse gern meine Speisen mit dem Löffel, das heißt, ich bevorzuge das Kugelmodell, aber wenn du gerne dir die Erde als flach vorstellst, dann bitte, verwende die Gabel, um deine Speisen zu essen. Aber diese respektierende oder wertschätzende Haltung finde ich selten vor. Was meistens passiert ist, dass diese Gruppe, Gruppen versuchen, ihr eigenes Modell zu verteidigen. Da gibt es dann Menschen, die machen Experimente oder suchen nach Belegen, das heißt Suchen nach Beobachtungen, Experimenten, die andere Menschen schon gemacht haben und sagen, okay, probieren wir diese Speise und schauen, welches Werkzeug besser passt. Sie sind von der flachen Erdetheorie überzeugt, finden dann Speisen, wo sie merken, okay, da passt die flache Erde sehr gut. Ich kann die Beobachtungen mit der flachen Erde-Theorie erklären mit dem Kugelmodell vielleicht gar nicht oder wenn, nur sehr schwer. Andererseits gibt es Menschen, die wieder Gegenbelege liefern und versuchen, Beobachtungen und Experimente und eben Belege zu sammeln, die beweisen sollen, dass das Kugelmodell allgemeingültig und besser geeignet ist, um sich die Erde vorzustellen. Die machen dann ein Experiment, beobachten, interpretieren das mit dem Kugelmodell und sagen, ja, das funktioniert sehr gut. Das Kugelmodell kann die Beobachtungen erklären oder hat sie sogar vorausgesagt. Wenn ich jetzt die flache Erde-Theorie hernehme, kann ich die Beobachtungen nicht oder nur sehr schlecht erklären. Das heißt, beide Gruppen sind von ihrem bevorzugten Modell überzeugt. Für mich scheint ein ganz ein, ein, ein tief liegendes Problem vorhanden zu sein, und zwar dieses, dass beide Gruppen meinen, es gibt nur ein ein allgemein gültiges Modell. Eine Theorie, die überall passt. Das heißt, allgemein gültig ist. Und jetzt kämpfen Sie, welches Modell das wohl sein wird. Woher diese Vorstellung kommt, dass wir jetzt uns auf ein Modell einigen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch die Vorstellung, dass ich, dass die Erde ja nur rund oder flach sein kann. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mein Modell ausschließlich dafür geeignet ist, Erklärungen zu bieten. Aber wie wir oft sehen, kann ich meine Speisen entweder mit einem Löffel, oder auch mit der Gabel essen und ich werde satt. Im übertragenen Sinne heißt es dann, ich kann vielleicht für manche Beobachtungen sowohl das Kugelmodell als auch das, die flach erde theorie heranziehen, um Erklärungen zu finden oder richtige Voraussagen zu treffen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass ich mehrere Modelle verwenden kann für ein Thema. Das heißt, ich kann dann gewisse Speisen zeitweise mit dem Löffel essen, andere Speisen mit der Gabel oder sogar dieselbe Speise, das heißt dasselbe Experiment ein, einmal mit dem Kugelmodell und einmal mit der flachen Erdtheorie betrachten und dann vielleicht sogar die Ergebnisse vergleichen. Also ich sehe diese. Werkzeuge mehr als ähm, ergänzend an, die müssen sich nicht ausschließen. Das ist vielleicht jetzt auf dem ja, zunächst einmal vielleicht etwas verwirrend für euch oder schwer vorstellbar. Wie, wie, wie soll das sein? Rund und flach. Entweder oder, das gibt's ja nicht. Die Modelle oder Theorien, die wir, die wir verwenden, passen nicht immer mit unserer direkten Wahrnehmung überein. Die stimmen nicht immer überein. Ich kann mir zum Beispiel den eigenen Körper vorstellen als Fest, als Materie. Wenn ich jetzt jedoch das Atommodell hernehme und sage, okay, mein Körper ist aus Atome und aus Moleküle aufgebaut und diese Atome wiederum bestehen aus Atomkern und Elektronen. Und dazwischen gibt sehr viel Raum und Platz. Das heißt, nur weit weniger als 1% des Atomvolumens ist wirklich jetzt mit Teilchen, mit Materie besetzt. Wenn ich das jetzt übertrage, könnte ich dann verallgemeinern, naja, dann müsste ja auch mein Körper, größtenteils aus Nichtmaterie bestehen, also aus Volumen, wo sich entweder nichts befindet oder eine Form von Energie, wie auch immer. Meine direkte Wahrnehmung sagt mir, das ist ja alles fest. Ich kann mir den Körper auch als Punktmasse feststellen. Wenn ich jetzt Berechnungen anstelle, zum Beispiel möchte ich wissen, wie schnell ein 100-Meter-Läufer sprintet, dann kann ich die Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen und kann beispielsweise den Körper als Punkt annehmen und bekomme auch ein hilfreiches und nützliches Ergebnis. Sehe ich den Körper jetzt immer als Punkt? Nein. Je nachdem, was ich wissen möchte, kann ich verschiedene Modelle verwenden. Ein anderes Beispiel ist, auch wieder jetzt von den Atomen her, wo der Theorie nach sich nichts wirklich berührt. Das heißt, zwei Atome berühren sich nicht in ihrer Materie, sondern die sind nur nah beieinander und haben vielleicht gewisse Anziehungskräfte, dass sie beieinander bleiben. Für mich, meine direkte Wahrnehmung, ist es aber ein Widerspruch, wenn ich jetzt meine Hand angreife oder den Sessel berühre, da empfinde ich direkte Berührung, obwohl nach einem anderen Modell, nach einer anderen Theorie gar keine Berührung stattfindet, keine direkte zwischen teilchen Ein weiteres Beispiel für widersprüchliche Vorstellungen oder Theorien ist das Licht. Licht ist einer der wenigen Bereiche, wo sich auch Menschen innerhalb der Wissenschaft darauf geeinigt haben, dass man mehr als ein Modell, eine Theorie verwendet, um Beobachtungen zu erklären. Also einerseits können wir uns Licht als Teilchen vorstellen und andererseits als Welle. Die zwei Sichtweisen sind ergänzend. Und genauso wie das beim Licht möglich ist, Stelle ich mir das auch bei der Erde vor. Ich kann beide Theorien, Flach Erde-Theorie und Kugelmodell verwenden. Je nachdem, was ich bevorzuge, je nachdem welche Fragestellung gerade vorliegt oder welche Situation gegeben ist. Multidimensional. Insights, insights.